Weihnachten ist leider nicht nur das Fest der Liebe, sondern leider auch oft die Zeit der Enttäuschungen. Nicht nur weil es Stress gibt, wo man mit wem feiert und nicht nur weil die Hoffnung, dass es dieses Jahr besonders harmonisch wird, sich nicht verwirklichen ließ und auch nicht nur weil man nicht das Geschenk bekommen hat, auf das man gehofft hat. Es gibt noch eine Enttäuschung bezüglich Geschenke, die leider auch das Jahr über passieren kann. Ich nenne es aneinander vorbeischenken. So wie man aneinander vorbeireden kann, kann das auch beim Verschenken von positiven Gesten passieren. Ich finde, das ist etwas besonders Trauriges. Denn stellen Sie sich vor, jemand verpackt ein Weihnachtsgeschenk und freut sich darüber, wie sich der Beschenkte darüber freuen würde. Und tatsächlich würde sich der Empfänger sehr darüber freuen. Und jetzt kommt das traurige Problem. Ja, der Beschenkte würde sich freuen, aber nur wenn er das Geschenk auch erhalten würde. Denn leider hat der liebevolle Schenker vor lauter Begeisterung oder voll abgelenkt war oder auch sonst einem Grund die falsche Adresse aufgeschrieben. Tja, wenn das Geschenk nicht seinen geplanten Empfänger erreicht, dann kann der sich darüber auch nicht freuen. Dann kann der sich auch nicht bedanken. Er kann nur traurig sein, dass er nicht zu Weihnachten bekommen hat. Während der Sender leider wiederum seine Form der Traurigkeit erleidet, weil er sich nicht über ein glückliches Danke vom beschenkten freuen kann. Das ist also eine doppelte traurige Situation. Aber die Situation wird sogar noch schlimmer, denn der enttäuschte Nichtempfänger hat auch ein Geschenk verpackt, für den der ihn beschenken wollte. Ja, sie, sie haben es erraten. Dem ist das gleiche Malheur mit der falschen Adresse passiert. In der Situation sehe ich viele Paare das ganze Jahr und nicht nur, weil, wenn es allgemeine Geschenkszeit ist. Beide Partner haben nicht nur liebevolle Absichten füreinander, sondern versuchen sie auch umzusetzen. Aber leider machen sie einen Fehler beim Adressieren. Sie sind so damit beschäftigt mit dem Inhalt, was Sie dem Partner Hilfreiches sagen wollen, dass Sie darüber das richtige Adressieren vermasseln. Sie geben dem Partner einen für ihn eigentlich hilfreichen Hinweis, aber verpacken es mit einem aggressiven Ton, wodurch der Inhalt, also die Hilfestellung, beim Empfänger nicht ankommen kann. Oder sie räumen etwas auf, erledigen eine Aufgabe des Partners etc. als liebevolles Geschenk, über das sich der Empfänger freuen würde. Aber eben nur, wenn er es auch in seiner Wahrnehmung erhält. Wenn die liebevolle Geste adressiert wird mit das, das hättest du eigentlich selber machen müssen, dann kommt das Geschenk nicht an. Tja, wenn das beide Partner machen, verdoppelt sich das Leid. Also wenn das nicht schon schlimm genug wäre, gibt es noch eine weitere Hürde, damit Geschenke auch wirklich zu einer Beschenkung werden. Ein Einsiedler, der davon ausgeht, dass niemand Interesse haben könnte, ihm etwas zu schenken, wird natürlich keinen Sinn darin sehen, seinen Briefkasten zu überprüfen, ob nicht vielleicht ein Geschenk angekommen sei. Und wenn jetzt der Schenker etwas dazugelernt hat und tatsächlich sein Bestes tut, seine Gabe richtig zu adressieren, dann kommt das Geschenk natürlich nur an, wenn der Empfänger auch in seinen Briefkasten schaut. Das ist also die traurige Situation in meiner Praxis, die mir immer wieder begegnet. Das sind zwei Menschen, die liebevoll zum Partner sein wollen und ihm Positives geben wollen, aber leider adressieren sie es nicht richtig oder schauen nicht mehr in ihren Briefkasten, ob nicht gerade eine liebevolle Geste vom Partner gesendet wurde. Beide sind verständlicherweise enttäuscht und werden immer mehr zu eingebogenen Einsiedlern, die nicht glauben können, dass auch mal was Positives vom Partner kommen könnte und deshalb auch nicht mehr empfangsbereit dafür sind. Aber natürlich habe ich auch wieder eine positive Nachricht. Das feste Liebe müssen Sie nicht auf einen Tag im Jahr konzentrieren, sondern können es an 365 Tagen im Jahr feiern. Dazu müssen Sie aufhören, aneinander vorbeizuschenken, indem Sie Ihre Gabe an den Partner so formulieren. Oder Ihre Handlung muss von so einer Art sein, die beim Partner auch ankommen kann. Natürlich müssen Sie auch immer wieder den Briefkasten checken, ob nicht doch etwas Positives gerade vom Partner gesendet wurde. Ich habe sogar eine Hilfestellung, damit es Ihnen leichter fällt, dies auch umzusetzen. Sie entdecken sie auf couplecoaching.de.